Wir haben Aber ja auch eben schon das Schwein geritten. Welches Schwein? Das ist genial, tatsächlich. Schönes Karussell? Ja. Um 17 Uhr sind die Weisheitsrede dran. Mit drei Motorrädern. Und da ja. oben auf 62. Eine ich wollte einfach nur noch mal fragen, wie ist das so kurz vor dem Auftritt, dass man so ein bisschen beschreibt, hier ist ja besonderer Rummel, jetzt ist es nass und kalt, nicht so viele Leute da, aber trotzdem, wie fühlt man sich jetzt kurz vorher? Also ich finde es ein tolles Gefühl, ich arbeite immer wieder gern, klar ist das Wetter nicht so optimal, aber die Arbeit macht Spaß. Ja, und bei, uns, bei mir ist so, bin schon ein bisschen aufgeregt, bin ja der Chef, muss ja alles verantworten, muss auch manchmal bremsen, wenn die jungen Artisten zu dolle, zu hoch hinaus wollen und das Wetter widrig ist, aber habe ein gutes Gefühl, das wird eine schöne Show. Spektakulär. Also Alleine schon, als der da oben auf der Peitsche war und da mit der Trompete noch gespielt hat. Also fantastisch. Und die drei auf den Motorrädern mit den Damen unten dran, super, wo die da ausgerollt haben. Diese Girlande. Spitze. Einfach Spitze. Wir haben jetzt die Hochseilshow gesehen. Ja. Wie war das? Ja, ich fand es faszinierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass man für so relativ wenig Geld so viel geboten bekommt. Ich, ich, fand, ich fand es toll, muss ich sagen. Ich würde es weiterempfehlen. Die Hochseilshow war sehr spannend, sehr gefährlich auf jeden Fall. War eine gute Attraktion. Ja, ich fand es auch sehr schön. Wäre das Wetter noch ein bisschen besser gewesen, dann... Hätten wir noch öfter hochgucken können. Ja, der Himmel hat ein bisschen geweint jetzt, aber es gab ja viele andere Attraktionen jetzt hier auf dem Jahrmarkt. An und dazu mal. Was haben Sie denn schon gesehen? Was war, war noch gut? Die Flatulenz-Show haben wir gesehen. Die war äußerst unterhaltsam. Und auf dem Karussell waren wir und haben uns die alten Gemäuer angeguckt, die alten Häuser. War ganz interessant.